Sie interessieren sich für Infrarotheizung. Vielleicht haben Sie vor, die alte Heizung auszutauschen oder machen eine Renovierung oder planen gar ein neues Haus. Es geht doch immer darum, wie kann ich Investitionskosten und dann im Betrieb Heizkosten sparen. Seit 2009 haben wir über 1000 Installationen, ich meine begeisterte Kunden, die uns ständig weiterempfehlen. Ja, es ist uns gelungen, bei all unseren Kunden die Probleme zu lösen. Egal, ob es Schimmel, muffiger Geruch oder hohe Heizkosten waren. Zum Teil haben wir vorhandene Installationen umbauen müssen, damit dort nun kostengünstig Infrarotwärme zur Verfügung steht. Die Einsparungen sind in den meisten Fällen zwischen 10 und 30 Prozent, wobei es auch Kunden gibt, die 60 Prozent einsparen. Aber ich wäre nicht seriös, wenn ich Ihnen als meinen zukünftigen Kunden sagen würde, dass es bei Ihnen genauso sein wird. Sie wissen es am besten selbst, der Teufel steckt eben oft im Detail. Deswegen lade ich Sie ein, rufen Sie uns an zu einem kostenlosen Informationsgespräch auch in unserem Schauraum hier in Klagenfurt. Oder gehen Sie die folgenden Seiten durch, ich habe viele Informationsvideos für Sie dort zur Verfügung. Auf diesen Seiten können Sie auch einen Termin elektronisch buchen. Ich rufe Sie dann zurück und können wir dann bereits über Lösungen sprechen. Ich mache auch innerhalb Kärnten einen kostenlosen Hausbesuch, um eine Lösung vor Ort zu erarbeiten. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie nun auf den Button der Informationen, weitere Informationen klicken und wir uns in den nächsten Videos sehen. Ihr Johann Beurer